Ja, heute wollen wir mal richtig Geld sparen. Und zwar mit Tiger Deals. Im Rahmen des Projektes Testa Job darf ich mich, äh, darf ich unter anderem damit Geld verdienen, dass ich mich bei Tiger Deals anmelde. Und das werde ich jetzt auch mal machen. Und ja, seid gespannt, da kann man richtig Geld äh, sparen. So, jetzt bin ich hier bei Tiger Deals oder Tiger Deals wie man es auch immer nennen möchte und werde mich mal mal einmal registrieren also total easy kann quasi nichts falsch machen sage ich mal so fülle ich mal schnell aus so und wenn ich das jetzt ausgefüllt habe drücke ich auf registrieren und komme hier auf diese seite Schnapp dir deinen ersten Deal. Ja, da klicke ich doch gleich mal an, alle Deals. So. Mal schauen, ob wir das. Hier können wir sortieren. Was natürlich immer interessant ist, ist äh, niedrigster Preis zuerst oder höchster Rabatt in Euro. Wir nehmen jetzt mal den niedrigsten Preis zuerst. Einfach nur mal um zu gucken: 0 Euro. Fallenschere für Hunde, für 0 Euro, ja, dann gibt es hier Handyhöhlen, Sexgutschein für Sie und Ihn, na den werden wir jetzt bestellen, so, ach wieder verfügbar in der Stunde, ah und jetzt, wenn, jetzt sagen sie mir, ich soll meinen ähm, Account erstmal verifizieren, habe ich natürlich nicht, noch nicht gemacht, machen wir jetzt gleich, dazu wählen wir hier natürlich plus 49 und meine Telefonnummer die wähle ich natürlich aus, ja, damit mir ich hier keiner anrufen kann von euch so. also jetzt habe ich die Wahl gehabt ob ich eine SMS Verifizierung oder eine WhatsApp Verifizierung machen möchte und dürfte jetzt äh, gleich ein einen gewissen Code bekommen und da ist er auch schon. Den gebe ich hier ein und drücke Enter oder auf Continue. So, Reifying. So, gut. Ich kann jetzt trotzdem nicht äh, mich hier, also mir den Deal sichern. Schade. Ähm. Ach so, jetzt steht es da morgen wieder da oder stand ich vorher schon da, das ist halt mir ja peinlich. Gut, dann gucken wir mal, was hier noch so interessant wäre vielleicht. Aufkleber Mülltrennung, dann ja, nehmen wir doch jeden mal. Ja, Mülltrennung ist immer eine gute Sache. steht dann da gerade kostenlos. Ne, 84 Cent. Ich möchte jetzt aber wirklich ja noch was kostenloses haben. Morgen wieder da, morgen wieder da, morgen wieder da. Hier, jetzt steht da aber wirklich 0 Euro, ne? Also. Liebesfreunde. Penisring Set. Schön. Stahlgitarrenseiten. Mönchspfeffer. Na gut, ähm, ich nehme dann doch was, was ein bisschen Geld kostet. Abschiedskarte für Colleas Potenzpille ist ja auch ganz schön, oder? wenn man es dann braucht Kreditkarte nicht, wie Na, das ist doch cool, ja Hat auf jeden Fall immer mal in einem Geburtstag, ja 81% Rabatt Noch zwei Tage kann man sich diesen Rabatt sichern. Ähm, ja, wenn wir uns doch mal nehmen, war wir, wir klicken jetzt erstmal hier auf Produkt auf Amazon ansehen. Mal schauen. Hier tatsächlich 7,90 Euro. Gehen wir wieder zurück. Und dann klicken wir hier auf Deal sichern. So, bitte bestätige unsere Cashback-Regeln so also diese 15-Tage-Regel nehmen Sie sich hier, ähm, damit Sie einfach mal prüfen können, ob ich dann kein Betrüger bin oder auch jemand anderes ein Betrüger ist. Eine Rücksendung muss auch innerhalb von 15 Tagen erfolgen, aber vorher steht wohl so in den AGBs, muss man hier den Kundenservice unbedingt Bescheid sagen. Da habe ich ja gar kein Problem mit. Also es ist nicht so, dass ich jetzt rabattierte Produkte kaufe, sondern dass ich einfach das Geld... Also, ich kaufe das Produkt und bekomme dann diese, hier waren es 81% vom Gesamtpreis wieder zurück. So, hier steht's. Ich zahle auf Amazon und erhalte zurückerstattet 6,40. Mein effektiver Produktpreis 1,50. Ja, no data. Ich möchte jetzt mal schnell meine Bankdaten eingeben. So, sobald ich dann meine Bankdaten hier eingegeben habe, drücke ich jetzt auf Jetzt Cashback Deal sichern Du sparst ja, Glückwunsch, wunderbar Wie gebe die Bestellnummer hier ein Du hast 24 Stunden Zeit, um die Bestellnummer einzugeben Ja, geil, also Ach, hier steht es zu Amazon, dann geht es ja, wunderbar So, dann kaufen wir den jetzt hier, den, den tollen Kaktus hier, also diese Karte. In den Einkaufswagen. So, und klicke ich auf jetzt kaufen. Vielen Dank für die Bestellung. Wie ist die Bestellnummer? Kopieren. Zurück. Ja, eingeben. Also einfügen. Bestätigen. Nach 15 Tagen hast du deinen. Ja, Auslagtes geld zurück ja wunderbar also nach 15 tagen melde ich mich natürlich noch mal und sag dann ob es denn geklappt hat es auch viele produkte ach mensch bondage set ach na das könnte ich ja mal gebrauchen aber sind so eher spezielle produkte obwohl die, die sportsonnenbrille schon sehr cool Schon schöne Sachen. Ich möchte euch jetzt noch zeigen: Hier oben könnt ihr das Ganze noch in Englisch umstellen und hier mein Profil. Da könnt ihr eure Deals sehen und Einstellungen. Da könnt ihr jetzt im Allgemeinen eure E-Mail-Adresse eingeben, euer Geschlecht und euer Land könnt ihr nur eingeben, euer Passwort ändern und die Zahlungsdetails natürlich angeben. Ja, wenn er das denn gemacht habt, drückt er hier unten dann auf Änderungen speichern und das ist gespeichert. Aber ich möchte jetzt mal gerne diese 3D-Happy Birthday-Karte. Ich möchte jetzt einfach mal nur gucken, wie teuer denn sowas im Durchschnitt ist bei Amazon. Okay. Ich habe jetzt dafür bezahlt 1,50 Euro. Durchschnitt sind die alle hier haben wir eine günstige aber so sieht die halt auch aus, ja, günstig. Hier ist unsere 526, also ist schon happig ne? so eine 3d karte okay also ich gucke mir die natürlich dann sofort an wenn die angekommen ist also die Qualität wird geprüft, so ne? aber ansonsten habe ich jetzt richtig Geld gespart. Ja, meine Bewertung, erste Bewertung zu äh, Tiger Deals ist echt gut. Ähm, ich hätte mir jetzt noch mehr Produkte gewünscht. Natürlich äh, hätte man da äh, lieber mehr Produkte, weil man möchte sparen und sparen und sparen und alles kostenlos haben. Aber ähm, ich denke, jeder wird da... Mit der Zeit äh, fündig werden und richtig gut Geld sparen. Und sagen wir mal, ähm, erst abschließend 4 von 5 Sterne. Das wird nicht das letzte Video sein darüber. Ich gucke mir natürlich noch die Qualität von den Produkten an, die ich da mir bestellt habe. Und ich gucke natürlich, ob ich dann tatsächlich das Geld wieder zurückbekomme. Plus die 4 Euro, die man da noch mit dazu verdienen kann. Ja, seid gespannt. Der Link zu ähm, Tiger Deals ist natürlich hier ja. unten in der Beschreibung. Bis demnächst.